Hallo zusammen, ich bin der Bora, mache Lehre als Polymet bei Franke. Und heute stellen wir das Teil her. Los geht's! Wir kriegen Aufträge, die intern oder extern sind. Zudem gehören Leien, Fräsen oder auch Bohren Und ab und zu Teilmontagen. Am besten gefällt mir das Arbeitsklima. Das ist sehr positiv da. Man hat eine sehr familiäre Stimmung. Auch unter den Lernenden, so wie mit dem Chef und dem Lehrmeister. Man kann ab und zu immer ein Witz rauslassen. Je nachdem steckt man auch wieder rein. Aber das ist ein muss. Dank meiner Ausbildung habe ich ein besseres technisches Verständnis, das mich im ganzen Alltag unterstützt. Man sollte ein gutes Vorstellungsvermögen haben, dass, wenn man eine Zeichnung bekommt, es sich schon das Endprodukt grob vorstellen kann. Außerdem sollte man eine gute Mathe sein, weil man hauptsächlich viel berechnen muss. Ein handwerkliches Geschick ist sowieso es Muss. Wenn du eine super Grundausbildung haben mit Möglichkeiten und vielen Weiterbildungen, dann ist Polymechler genau für dich. Wenn du auch so coole Teile herstellen oder viel komplexere, dann bewirb dich doch jetzt bei der Franke.